Hey und jetzt kommen wir zur ersten Folge von Bloodhunt. Wir legen auf dir los, schauen uns gemeinsam an, wie das Game so ist. Okay, wir betreten einmal das Asylum. Was auch immer ja, ist? ich hab den Saboteur genommen. Ich glaube eben Animalist. Das ist ja das da die das, das Hauptding. Da, das ist das, wo man chillt bis äh, wow, während das ist man ins Game ladet. ladet. Das ist schon mal nice macht. gemacht. Ja. Welcome to Bloodhunt. Ich habe noch kein einziges Video davon gesehen. Season 1 Vergeltung. Ich weiß aus dem Tutorial mit... Äh, wenn man Space drückt und haltet, kann man Wände hochklettern. Nicht in der lobby ähm, In Prag, Steuerung, Ja. Mhm. Steuerung ist so ein, so ein Slide. Man hat drei Waffen-Slots, wobei, wobei am dritten glaube ich nur eine Nahkampfwaffe sein kann. Waffen muss man halt finden, relativ ah. standard Battle Royale. Und irgendwie kriegt man Verstärkung, wenn man wenn man Blut bringt. Aber das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Irgendwie Wie sich das Spiel Laggy an sein. Das hat sich bei mir am Anfang auch Leggy angefühlt, nachdem ich einmal das Tutorial gestartet habe, ist das aber weggegangen. Ja. Süßes so Tutorial starten? Rang oh 1 Trio, ja. Es gibt auch Duo und Solo Der CPU ist auf 100% wobei bei braucht das Spiel 60% komisch Mal schauen was, was soll ich machen? Aber ich mag das Sprungfeeling im Game Einfach auf 3 drücken und ah. Oh, dann. Ah! Warte mal, was ich wieder Einladungen annehmen? Oha! Animalist-Kundschaft Na fahr mal los ist als Speer Heilspritze Look. Sei es ein Battle Royale und jeder spürt die Vampire oder, oder wie ist das? Jeder spürt Vampir. Und jeder spürt Vampir, okay. Wir spielen jetzt in einem Dreier-Team? Ja, genau. Okay, wie kommen wir Blasen schon Genau, und irgendwie haben die verschiedenen NPCs unterschiedliche Resonanzen, die unterschiedliche Sachen äh, verstärken, wenn du ihr Blut bringst. Okay. Und auf X hast du so ein Vision-Ding, was dir NPCs und äh, Spots, wo funktioniert. Waffen, -Waffen, -Waffen, -Waffen Glaub ich. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, aber mir jetzt richtig bug aus. Lol. So. Du ich, ich siehst so blau aber nur. Echt? Ich seh ne Kirche. Ah, bis Okay, wir spawnen jetzt irgendwo. Hey, das ist die Map. Wort auswählen. Gibt's Backgrasche? Die brennende Kirche. Das klingt gut. Und spawnen genau da, wo ich hinkriege. Wahrscheinlich sogar, gell? Okay? Cool. Und jetzt da? Uh, Apotheke, schnellerei, Antiquitäten an, Quest ziehen. What? Ah, jetzt kann ich nochmal Characters. Ich glaube, ich nochmal Animalist, ich weiß nicht, ob er genauso macht, das schickt mir witzig. Alles scheint blöd aus. Das heißt, das ist ein bisschen ja, gegnerische. Wenn ihr, ihr, ihr eure Charakter noch äh, nicht personalisiert. <lacht> Wie kann, kann das denn anders ausschauen? Mhm. Ah, das geht schon. Geht, geht in der Lobby, wenn man wird. Okay. So, was ist diese Mission? Wie Match beginnt? Überwaffen? Waffen. Komm, dann ziemlich sie schnell. Ist der? Halten zum Trinken. Ich habe Markspiel, ich hab'n Ich klettere mal aufs Dach. Ja. Yeah. F, aufleben. Das ist so bum bum. Ey, Alter. Ey, du sp spielst sp hier sp gerade ziemlich smooth, Alter, und so zum Laufen und so. Das sind Wachen. Okay. Was mache ich mit denen? Gar nichts? Oh mein Gott. Du nicht wir erwischen lassen, glaube ich. Drücke um Verbrauchsobjekt zu verwenden, was ist das? Ey, wie wird er vom Wacher angeschossen? Was hast du angestellt, dass du vom Waffen angeschossen wirst? Ich wer wieso liegen lassen? Bin da auf Rummer gelaufen. Was, was, was, was du meine daher herzaugen? Was hat meine HP? Ich schick gar nichts. Oft. Ich hab Zivilisten umgebracht. Enthüllt. Ja vielleicht, vielleicht sind deswegen die Wachen hinter dir. Ja. <lacht> Was liegt denn da oben? B einen Fall Shotgun. Jo, jetzt hab ich ein richtiger Sniper. Man nimmt übrigens keinen Fallschaden in dem Geld. Kann ich irgendwo die heiße raufrennen? Ja! Ja, lehrt das da halt.. Deswegen finde ich, find ich ja schon seit dem Tutorial, dass das Spiel einfach nur geil ankommt. <lacht> jetzt fühlst du bis jetzt mega smooth an. Wie seh' ich wohl wie HP ein Schild ich hab? Da links unten oder was? 134 ja. und das Schild ist? Das Schild ist das blaue daneben. Ja, das ist irgendwas so aufgesammelt oder so ist irgendwie leer? Das kannst du auf 6 einsetzen, das musst du auf anlegen. 6... 1... Ok, lore. sieben Nummer 6. Ja, jetzt hab' ich sie dran. Über das Sturmgewehr das Aber, und das Salvengewehr. Ja, ich hab ne fette Sniper. Ich hab irgendeine Errungenschaft kriegt, Gut, ja, ich überlebt. Kann ich Nummer 6 Noble anziehen? Und, und so leuchtende Dinger kannst du auch aufmachen. Ich trinke gerade am Blut, du Blut Läuf, Dass du schon eine doppelläufige Shotgun drin. Muss sie ist es gut, wenn die ganzen NPCs trinken durch? Das macht um, du darfst nicht dabei gesehen werden, glaube ich, sonst gehen irgendwelche Leute aggro. Wie hast du schon mal Ich bin verwirrt. Ah, okay. Dann ist es noch buggy, dass wir ihn noch sieht. Ah, jetzt sind wir. Ja, ich werde das erhalten. Ball der Fetzen. Da ist ein LMG, da ist der Nebel, wir sollten hier weg. Hey, kann unsichtbar werden mit Kuh. Ja, und ich auch relativ unverwundbar glaube ich auch. So, ja. Okay, wir rennen erstmal in die Zone rein. Ich, gut, ich bin. Was sind das für Questziele eigentlich? Die kann man sich, glaube ich, im, im, in der Lobby bei den NPCs abholen. Aber so ganz klar auch noch nicht sagen, wenn ich ganz ehrlich Also muss ich da jetzt nicht hin? Doch, ich glaube schon. Lass mich mal hingehen. Das ist die, Kreuz da, oder? Ja. Ich krieg jetzt uh, 100 pro Sekunde, kann sagen. Thompson. Pistolen Akim. Das ist uh, ein LMG Bobby und ein Marksmann gewährt, Philipp, bist du sniper? Ich hab grad einen Katana gefunden. Aber du einen Sniper. ich habe auch einen Sniper. Und einen LMG. Ich bin der Junker, oder? Ich habe einen Sniper und einen AK. Oh, wait, da ist ein blaues Salbengewehr. Ich bin fast niemand. ist noch eins. Die, die rarity stunden sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh Gibt Gas, noch 5 Sekunden. Oh, sch***, irgendwer hat mich gesehen. Ich bin ein Idiot. Ich bin gerade... Am Missions-Surfer stehen nicht ganz was so ist. Ich auch nicht. Ich hab da nur Gegner -Kind. Ich habe auch noch keine Armor gefunden, frecherweise. Öfter kann ich da was. Kiste. Da war. Ich das revolver legendärer drinnen. Nice. Das ist gut. Klingt gut. Klingt nicht so bad. Das ist eine Keule und das Schallgedämpfte. Eine ah, Keule. Warum? Warum wir eine Keule haben? Ja. Weiß ich nicht. Ich hab Katana. Was ist X? Ah, da kann ich Sachen ansehen. Ah, da ist nichts so. Okay. Wisst ihr was ich übrigens noch nicht gesehen hab? Gegner. <lacht> ja, oder? Da müsst ihr jetzt, wie warst du, wie viel das du spawnen? Und was, obwohl ich euch um, äh, enthüllt war? Ja. Warst weißt du, wie viel du spawnen sollten Gegner? Nein. I don't have any clues. Okay. Ich stehe gerade am Tafel, Junge. Irgendwer schießt auf mich. Oder auf euch? Gebt ihr den Johnny zum umgebracht. Okay, er hat es für MPCs gespürt, schau. Also, er hat es jeweils, gell? Alter, das legt der Dings nicht. Ich hab ihm gerade Sniper-Schuss genommen. Was bringt er die ganzen Schüsse? Oh, er verbraucht alle Schuss. Baba, Und natürlich die. äh... Ich war ein Octa-Aid aufgesammelt, was bringt denn das? Octaeder. Geht irgendwas. Ist vielleicht bei Verbrauchsgegenständen drin oder so? Wie, wie sing ich das? Was heißt? Äh, auuuuuu. G vielleicht? Auuuuuuu. Ja, Blutspritze. Gastatralisierer. Lilian ist sturm gewesen. 00. Oh, jetzt hab ich mich. Auf Tab siehst du das, glaube ich. Was sind das Sachen, ja? octa Gefundene Sammelobjekte sind das. Sammelobjekte? Okay. Stakes, oder? Ich ja. hab ich richtig viel Arma gefunden. Kannst du das meine Krähen bringen, meine Fledermäuse? Nein. Ich, ich weiß... Echt, das ist ein Nuss auf einem Spot. Das sind Schuss hier Richtung Nordosten glaube ich. Oder war das einer von euch? Hey, die Map ist schon mini klar und bin schon fast mittendrin jetzt. Bei mir ist noch eine Sniper, falls wir verbrauch. Aber noch eine grüne. Wie markierst du was? Hallo? Äh, Mittel da Maustaste. Da schießt Sch Sch du, Sch Sch du? So komplett da drüben. Ja, das ist ein Gegner. Ich geh da hin einmal. mal. Noch? Ich glaube ich hab sie da drüben aufdeckt. Oh nein. Da hinten ist er, Neben mir, neben mir, neben mir. Alter. Direkt neben mir ist einer gestanden. Der ist hinter dem Mond, gell? Ey, ist vor der Heiser gekampft dann. Was wirst du da hinten? Vor jetzt? uns, vor uns, vor uns, direkt vor uns, Alex! Wo? Ah ja? Direkt auf der anderen Seite vom Nachbarn, oder? Da ist er! Den holen wir uns! Hat er erwischt? Er ist da so hinten! Das ist alles, Fuck, ich bin am Boden. Ich kann nicht holen. Oh mein Gott. Nach 24 Sekunden stehe ich wieder auf, ne? Okay. Das ist hinter mir einer gewesen. No, nein. Nein. Ich glaube an so weiße Spots kann man zweifellos das Team jetzt also. Ah ja, shit, da. Ja. Hey, aber mein LMG war überhaupt klar nicht klar so cool auch. irgendwie. Ja, ich, ich, ich habe, glaube ich, noch nicht die richtige äh, Maus Sens drin. Na, das funktioniert ziemlich gut. Breakfast gibt's da. <lacht> nee, ich hab ganz. ganz also ich, ich hab viel zu schnell verzogen. So, wir sind dead, right? Naja, das Video blickt noch okay. nicht. Wenn sie ignorieren, ist er mal wieder da. Ja. Dieses Stone. Wir sehen sie nicht nochmal! Das geht unendlich oft, dass man da wieder aufstehen kann. Ich hab keine Ahnung. Haust frei noch. Ich kann nicht echt. Ähm, da gibt es irgendwo so eine weiße... Äh, irgendwo muss eine Respawn-Station geben. Die Terrasse schaut weiß aus. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich soll gerade eine Respawn-Station anfinden später. Ah ne, ich glaube es gibt ja. dadurch dass die kleinste Zone ist, gibt's glaube ich keine mehr. Alter, hey, das hast die ganzen Gadgets mit. Ich hab gar nicht so viel angefunden davon. Ja, ich hätte auch noch Armor gehabt, da ich auch nicht so schnell tot. Also ich glaube nicht, dass es noch eine Respawn-Station gibt, weil es leben ja auch nur fünf und die.. die Zone ist ja schon mini. Was ist denn das für da gut, das ist, cool. das ist alles blau. Also dein Katana ist besser, aber ich glaube deine, Wa deine, genau. ich glaub, deine eine Waffe war nicht blau, jetzt das ist Waffe ist die Violette Ja, aber das ist das Gas. Verliebt unser Ja, ich glaube. Ich weiß, dass du das nie Violette ist, das war nämlich meine Violette. <lacht> ich habe der gehabt, der nicht benutzt. Die ist halt, worauf die Zone jetzt hingeht. Ah. Wir haben wie einen Kill anscheinend. Vier Leute leben noch, sieht man oder was? Oder ich glaube, das heißt, dass vier Leute noch leben und wir einen Kill, also und unser Team einen Kill hat. Und dass wir zwei ich gesehen will. haben, oder wie? I guess, ja. Okay. No. Um. Oh we. Okay. Das Team. Sorry, das ist ein Dreier Team ja. Ich glaube, ich das ist ein Dreier-Team, das die noch leben. Was machen die da? <lacht> ja. 2 zwei 14. okay? Zwei von haben So lange überlebt, dass wir zweiter geworden sind. Ja moin. <lacht> er ist einfach dreimal wieder aufgestanden, weil er ignoriert worden ist. <lacht> <lacht> 331 <lacht> zugefügten Schaden. Ist das gut oder schlecht? Ich habe 51, also... Dagegen ist gut. Level up! Ah, man kann die leveln, diese Charaktere. Um, du du levelst irgendwie das. Ne, ich glaub, das sind Battle Boss Level, wenn ich ganz ehrlich bin. Ah oh nein, warte, okay, du kannst deine, die einzelnen Stuhl. Die anscheinend auch leveln, ja, das ist Nice. Danke fürs Zuschauen, falls dir die erste Runde von Bloodhound gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Das Game ist free to play, ihr könnt es auch gerne spielen. Und bis zum nächsten Mal. Servus.